Hallo. Moment. Ja. So. Hey, herzlich willkommen hier im Kreativ Valley. Haha, toll, dass du hierher gezeppt hast. Hm. Ich bin ja eine Leseratte. Du auch? Was? Nee? Da verpasst du aber was. Hm. Es gibt ganz tolle, tolle und spannende, gruselige und lustige Bücher. Hm, da zum Beispiel. Ja, ich lese also auch gerne und ich möchte euch ein paar Bücher vorstellen. Ein paar tolle Bücher. Zwei. Hm. Also, fangen wir mal an. Das erste Buch, hm. wie soll ich es beschreiben? Moment. Es geht darum, um einen Jungen, den ihr alle kennt. Wisst ihr immer noch nicht? Nein, nicht ich. Nein, nicht Benjamin Blümchen. Nein. Der ist doch kein Junge. Der ist doch ein Elefant. Mhm. Auch nicht Otto. Überlegt doch mal. Okay, noch ein Hinweis. Ähm also es ist äh, der Junge lebt auf einer Insel. Jetzt wisst ihr es? Nein. Okay, es kommen äh, Krokodile darin vor. Und, ähm, ähm, Piraten, Feen, Wisst es jetzt, ja? Genau, Peter Pan, ja. Jeder kennt ja Peter Pan, ne? Also aus dem Fernsehen oder äh, vom Video oder aus dem Kino. Aber Peter Pan gibt es ja auch als Buch, ne? Das Original. ne? Und äh, das ist ja schon ganz schön alt. Geschrieben wurde Peter Pan von James M. Berries. Und gehört nicht nur in England, da kommt er nämlich her, zu den äh, Literaturklassikern. Ja, und vor ein paar Jahren ähm, gab es den 70. Todestag von dem Schriftsteller der Peter Pan geschrieben hat. Hm. Und äh, da gibt es ja immer noch eine Stiftung, die er gegründet hat. Die kümmert sich so um die Kinder. Und äh, die hat eine, einen Wettbewerb ausgeschrieben. Hm. Es sollte eine Fortsetzung von Peter Pan geben. Ja, wirklich. Und über 200 Autoren haben damit gemacht. Also richtige Profis. Hm. Und jedenfalls eine hat das gewonnen. Und die hat das Buch dann geschrieben. Es heißt, Moment, wo ist es? Hm. Regie, kannst du mir mal helfen da unten? Moment, hier. Da ist es. Peter, Pan und der Rote Pirat. Mhm. Ein voll spannendes Buch. Danke. Ja, und zwar geht es darum. Überall in London werden erwachsene Jungs von denselben Albträumen heimgesucht. Albträume. Geborgen in ihren Häusern und Wohnungen. Umgeben von Familien und Freunden fühlen sie sich sicher aufgehoben, bis die Träume begannen. Nun träumen sie jede Nacht von Nimmerland. Und wenn sie erwachen, finden sie seltsame Souvenirs auf ihren Kopfkissen. Dolche, Tauenten, Blätter oder Piratenhaken. Und was haben all diese ganzen Träumer gemeinsam, nur eines. Sie waren alle einst Jungen im Nimmerland. Verlorene Jungen. Peters verlorene Jungen. Wisst ihr? Tudels und Nips und wie sie alle hießen. Ja, die sind alle erwachsen geworden. Und jetzt? Als Erwachsene träumen sie plötzlich wieder von Nimmerland. Und das sind richtig reale Träume. Also treffen sie sich irgendwann mit Wendy und Peter und Michael. Denn irgendwas muss ja passiert sein. Sie beschließen, zurück nach Nimmerland zu gehen. Doch das ist für Erwachsene gar nicht möglich eigentlich. Aber sie finden einen Weg. Und schon beginnen sie ein Abenteuer, das, das sie gar nicht für möglich gehalten haben. Genau. Ich will nicht zu viel verraten. Aber guckt mal rein. Das Buch gibt es eigentlich relativ günstig. Wahrscheinlich auch als E-Book. Dann kann man es auf dem Handy oder auf dem Tablet lesen. Aber ich finde es hier schöner, wenn ich es in der Hand halte. Und mit einer Tafel Schokolade im Bett lesen kann. <lacht> also. Regie, zeig's noch mal hoch. Hier, das ist es. Ja, Peter und der rote Pirat. Hm. Holts euch, wenn ihr auf Peter Pan und Abenteuer steht. Es ist richtig toll, kann's nur empfehlen. So, danke, kannst wieder wegpacken. So. Ja, und mein zweiter Tipp zum Lesen ist... Bam, badam, badam, badam, badam. Ihr habt es bestimmt alle im Kino gesehen. Vor ein paar Jahren gab es ja... Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Hm, ein toller Film. Und ich glaube, im letzten Jahr gab es den zweiten Teil. Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. Und... Beide Filme basieren ja auf einem Buch. Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft, so hieß der erste Teil. Und wurde geschrieben von Sabine Ludwig. Ja. Und die hat auch einen zweiten Teil geschrieben. Nur der zweite Film basiert darauf nur ganz, ganz lose. Eigentlich fast gar nicht. Der zweite Buchteil heißt... Hey, Regie! Moment! Hilfe! Mein Lehrer geht in die Luft. Hm. So sieht das aus. Und, das ist total spannend. Es geht ja auch darum, um äh, wie die Geschichte dann weitergeht mit dem Jungen auf dem Gymnasium. Wie kann das sein? Gerade noch lief alles super für den zwölfjährigen Felix. Da geschehen an seiner Schule eigenartige Dinge. Mathearbeiten verschwinden, dafür tauchen fiese Graffitis auf und schließlich stürzt Frau von Schmidt-Gössenwein, die hatte doch geschrumpft im ersten Teil, oder doch nicht? Also, stürzt Frau Schmidt-Gössenwein in eine Baugrube. Mhm. Und jedes Mal wird Felix verdächtigt. Dabei hat er gar keine Ahnung, was vor sich geht. Das stellt die Freundschaft zu seinen besten Freundin, zu besten Freundin Ella auf eine harte Probe. Hat der etwas merkwürdige, von fliegen träumende neue Biolehrer Dr. Dr. Witzel etwas damit zu tun? Oder steckt noch mehr dahinter? Das muss Felix unbedingt herausfinden. Die witzige Fortsetzung des Bestsellers und Kinoerfolgs Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Kann ich nur empfehlen. Ein wirklich spannendes Buch. Hm, ich finde es sogar besser als dem Kinofilm. Ja, und guck mal hier auf der Rückseite. Zeigst du es nochmal hoch? Moment. Da. Na, genau. Hilda Hilda Jetzt habe ich ihren Namen vergessen, aber die sieht doch gruselig aus, oder? Was meint ihr? <lacht> aber gut. Das waren meine Buchtipps. Schreibt mir doch mal, was euch so gefällt. Was lest ihr gerade? Ich sag erstmal tschüss und ich lese noch eine Runde. Bis dann. Tschüss. <lacht> <lacht>